Es geht los. Herzlich willkommen zum Online-Salon und wir werden mal wieder spielen. Es ist jetzt, glaube ich, schon der dritte Online-Salon, in dem wir uns mit dem Thema Business und Spielen unterhalten. Und ich finde ja auch, dass das eigentlich sehr, sehr sinnvoll ist, das zu tun, weil wo haben wir das meiste gelernt als Kind beim Spielen? Wo werden super viele Emotionen hervorgerufen? Und wir wissen ja schließlich, wenn Emotionen beim Lernen ins Spiel kommen, das behalten wir ziemlich gut. Wo können wir mit anderen so richtig gut zum Team zusammenwachsen oder auch den anderen ein bisschen hassen? Ich habe da so ein ganz spezifisches Spiel im Kopf, wo das halt so einerseits so Teambuilding ist und andererseits auch so: okay, mit wem kann ich, mit wem kann ich nicht? Ja. Und wir können das auch mit Pen und Paper tun. Pen und Paper, Dungeons Dragons, Call of Cthulhu, ähm, das schwarze Augen. Hm. Wer jetzt sagt, oh Gott, da habe ich nichts von gehört und ich gehe sofort wieder raus, weil ich hier keine Ahnung habe, bleibt da, kein Problem. Wir nehmen euch alle mit und erklären euch, was das ist und wieso das auch im Business sehr, sehr sinnvoll ist. Dafür habe ich mir eigentlich zwei Gäste eingeladen. Und Simsalabim haben wir hier die Irmi. Hallo, Irmi Scheffel. Hallo. Und Simsalabim Bim hat ein blöder Virus, <lacht> diesmal nicht der Bekannte, den wir so hatten, ähm, uns die Jasmin weggezaubert. <lacht> Und deswegen muss die Irmi jetzt alles übernehmen, was die Jasmin vorher in diesem Talk vielleicht übernommen hätte. Aber das schaffst du, oder? Als erfahrene Spielleiterin? Ja, doch, doch. Also ich... ich äh Weiß doch einiges, hoffe ich, auch über Pen ⁇ Paper. Und ähm, klar es ist es immer schön, als Team aufzutreten. Aber das ähm, bin ich ganz zuversichtlich, dass wir zwei das auch hinkriegen. <lacht> Ja, das sehe ich schon auch so. Und ich habe euch ja beide eben auch mitbekommen und ihr macht es ja auch beide sehr kompetent in Alleinregie zum Teil, wenn ihr größere Gruppen habt. Also insofern sehe ich da auch gar kein Problem. Ähm, von dieser Stelle, liebe Jasmin, vielleicht hörst du uns zu, vielleicht hast du die Chance. Ähm, ich, wir wünschen dir auf jeden Fall alles, alles Gute. Gute Besserung. Ja, <lacht> ein bisschen Zauber. <lacht> das ist doch ganz gut. Okay, ja, legen wir los. Ihr kennt meine wunderbare Matti-Einstiegsserie ja schon. Und äh, natürlich wollte ich eigentlich würfeln, aber die Zahlen brachten hier gar nicht so weiter. Also habe ich die Storytelling-Würfel rausgegriffen. Und wir machen jetzt unsere Matti-Fragen mit Storytelling-Würfel, damit es wenigstens auch hier ein bisschen mehr Spiel hat. Okay, also meine liebe Irmi, deine erste Frage. Moment, jetzt zeige ich dir ich, das falsche. Hier, das schöne <lacht> Gesicht, was ich freut. An meiner Stadt, in der ich lebe, liebe ich, und ich bitte dich, das zu vervollständigen. Ähm, an meiner Stadt, in der ich lebe, die äh, Berlin ist, liebe ich sehr viel und hasse sehr viel. Und das ist auch genau wieder das, was ich da dann liebe. Es ist einfach diese Absurdität von Berlin. So, Ich kann um 4 Uhr morgens am Dienstag indisches Essen bestellen, aber meine Post kommt nicht an regelmäßig und ähm, das ist was Berlin immer spannend macht, was einen auch immer auf den Füßen hält und das ist, was ich mit Abstand am meisten an Berlin mag. Mhm. Gut, da wollen wir ein bisschen was über deine Superkraft wissen. Ähm, meine Superkraft, die ich im Business nutze, ist? <lacht> da habe ich mit, äh, mit Jasmin tatsächlich äh, schon oft drüber geredet, wie, was, was unsere, unser, unsere Superkräfte sind. Und wir haben festgestellt, meine Superkraft ist Denken und Jasmins Superkraft ist Machen. Ich bin jemand, der alles plant, für alles drei ähm, Notfallpläne bereit hat und zerdenkt bis zum Geht-nicht-mehr und dann aber leider oft so viel denkt, dass er nicht mehr zum Machen kommt. Und Jasmin ist da ein sehr guter Counterpart, weil die, die macht einfach. Und manchmal, wenn man Sachen einfach macht, klappen sie ja nicht, aber es ist kein Problem, weil dann bin ich da und habe ja schon drei Notfallpläne für alles erarbeitet. Ähm, genau Das also, passt das doch zu heute. <lacht> genau. <lacht> genau, das sind, das sind das ist meine und das sind unsere Superkräfte für unser Team. Und da wir ja über das Spielen reden, dann wäre meine letzte met frage Mein liebstes Spiel, das ich spiele, ist das ist, ähm, also allein das könnte jetzt einen Online-Salon füllen, bestimmt. <lacht> ähm, aber ähm, mit Sicherheit mein liebstes Spiel, das ich äh, spiele, ist ein Videospiel aus der Legend of Zelda-Reihe und zwar äh, Breath of the Wild. Was wahrscheinlich ähm, eine meistgenannte Antwort auf diese Frage ist, aber das ähm, holt mich bei allem ab. Stundenlang rumlaufen, in schönen Landschaften, ab und zu mal auf was draufhauen, Sachen sammeln und ähm, <lacht> <lacht> ähm, genau sich da einfach wirklich drin verlieren können und ähm, auch nach mehreren hundert Spielstunden immer noch neue Sachen finden können. Da hatte ich jetzt auf jeden Fall lange Freude dran und werde wahrscheinlich auch noch lange Freude dran haben. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. So, jetzt holen wir wirklich mal die Leute ab, die hier uns zuhören, zuschauen und eben von diesem ganzen Thema gar noch nichts wissen. Und da wollen wir hier gerne mit dir drüber sprechen, für diejenigen, die eben noch gar nicht wissen, was Pen and Paper ist. Was ist es? Und zum Beispiel, wie grenzt man das auch gegen Dungeons Dragons ab, falls das schon mal jemand gehört hat? Ähm, ja, Pen and Paper ist ein Spiel. Ähm, es ist ein äh Kollaboratives Erzählspiel, das ist so der, der ganz staubige Begriff dafür. Ähm, wir sagen immer gern, es ist wie ein Hörbuch zum Mitmachen oder äh, es ist wie ein Computerspiel ohne Computer, aber das trifft alles tatsächlich nicht ganz. Und ähm, worum es im Pen and Paper im Kern geht, ist, dass man zusammen ein Abenteuer erlebt, dass man zusammen eine Geschichte schreibt und spielt. Also ähm, jeder, jeder spielt sozusagen einen fiktiven Charakter der sich durch eine fiktive Welt bewegt und ähm, es gibt dann immer den Spielleiter oder in den meisten Systemen gibt es den Spielleiter, der sich alles so ein bisschen ähm, ausdenkt und ähm, steuert und praktisch sagt, was so passiert. Äh, genau, und je nachdem, was die Spieler für Entscheidungen treffen und ähm, wie, wie die Würfel fallen, weil die Würfel sind Großes Element im Pen and Paper, um so ein bisschen Zufall reinzukriegen, ähm, entwickelt sich dann eine Geschichte daraus, deren Ausgang immer offen ist. Ähm, es kommt wirklich immer darauf an, was für Entscheidungen während des Spiels getroffen werden. Und äh, genau, das ist ganz grob. Pen and Paper, es hat noch viele mehr Setten. Und äh, das bekannteste oder das Meist, was viele Leute schon mal gehört haben, das bekannteste Pen-and-Paper-Säulen-Spiel ist eben Dungeons and Dragons. Es ist aber einfach nur eine Art, so wie Monopoly eine Art von Brettspiel ist, ist Dungeons and Dragons eben eine Art von äh, Pen-and-Paper oder von Tabletop-Role-Playing-Games, wie es dann ein bisschen internationaler heißt. Gut, wo das jetzt höre ich dich nicht mehr, bin das ich? Nee, das war ich. Okay. <lacht> ähm, sorry, äh, ich lese nämlich gerade, das auf der LinkedIn-Plattform da scheinbar äh, Probleme sind. Ich sehe auch, dass das Video da, da hängt. Ähm, oh deswegen habe ich äh, den Vorschlag, Leute, geht zu YouTube. Ich kann euch hier nur aus dem ähm, äh, Ding, aus dem Studio direkt nicht dahin schreiben. Also wenn jemand den YouTube Link vielleicht äh, gerade findet, weil das ist in einem anderen System bei mir, aber gut, ich kann es jetzt auch noch mal schnell zu, zu LinkedIn rüberspringen. Und ähm, da dann schauen, dass wir euch mit reinholen. Die Menschen, die auf YouTube sind, könnt ihr mir bitte eine Rückmeldung geben oder auch auf Facebook, ob bei euch das Video läuft. Also ob das jetzt ein prinzipielles streamyard problem ist oder ob das ähm, jetzt nur bei LinkedIn aus irgendeinem Grund ein Problem ist. Das wäre mal eine ganz coole Nummer, weil dann wüssten wir nämlich ob das äh, überhaupt hilft, wenn ich <lacht> euch erzähle. Hey, geht doch halt einfach auf die ähm, Plattform von YouTube. LinkedIn User. Video läuft erst rein. Super. Ich war nur eben kurz. Zum ja, ich hatte mich stumm geschaltet, weil ich hier schnell geguckt habe. <lacht> Video funktioniert super. Ähm, okay, und ich glaube, jemand hat auf LinkedIn freundlicherweise, vielen, vielen Dank, den YouTube-Link gepostet. Super, danke. Ähm, Irmi, du hast es ja irgendwie schon so ein bisschen vorhergesagt. Es wird irgendwie noch <lacht> zu mehr Notfallplänen kommen. Ist, aber es In ist ja Hitler. alles abgedeckt. Ne? Also es ist. Genau. Äh <lacht> Deswegen streamen wir in diese verschiedenen Kanäle. Nein, eigentlich nicht, sondern eigentlich um es euch einfach zu machen, damit wir euch dort abholen, wo ihr sowieso gerade äh, eher anzutreffen seid. Und insofern, wenn ihr jetzt zu YouTube wechseln könnt, dann ist das schon mal ganz, ganz toll. Wenn ihr dann vielleicht da keine Fragen stellen wollt, ihr könnt die Fragen weiterhin auf LinkedIn stellen. Die kommen hier nämlich rein. Ähm, und ich beantworte euch die dann auch. <lacht> Kein Problem. Insofern <lacht> macht das ruhig. Schaut auf YouTube. Wenn ihr euch da nicht anmelden möchtet, dann könnt ihr mir trotzdem uns hier ins Studio über LinkedIn eure Fragen reinschreiben unter dem Event. Super, haben wir das gelöst. Vielen, vielen Dank. <lacht> ähm, Irmi und wie spielt man das denn jetzt? Also du hast schon so ein paar Dinge angesprochen, äh, Spielleitung und sonst irgendwas. Wie spielt man es denn? Also wenn jemand noch gar nicht weiß, was es ist, wie geht's los? Ja, ähm, also da gibt es auch äh, vers verschiedenste Ansätze. Also das, das Tolle am Pen and Paper ist ja, dass es so vielseitig ist, aber ich sage jetzt mal, das, das, ganz, Klasse, das ganz klassische Pen and Paper ne? ähm, Genau, geht meistens damit los, dass ähm, man sich auf ein System einigt. Ne? Also wollen wir Dungeons and Dragons spielen, wollen wir ähm, das Schwarze Auge spielen, wollen wir ähm, Call of Cthulhu spielen, glaube ich, hatten wir schon. Ähm, dann werden Charaktere erstellt, jeder erstellt sich so ein bisschen seinen Charakter, da... Geht schon mal drum, dass man natürlich was spielt, was einen selber interessiert, aber dass man vielleicht auch unterschiedliche Charaktere am Tisch hat, die unterschiedliche Sachen können und nicht fünf, fünf Zauberer, aber kein Krieger und dann kommt der erste Ork ähm, aus dem Wald und, und tötet alle. Ähm, und äh, genau, dann gibt es eben den Spielleiter, der sich am besten im Vorhinein ein bisschen überlegt. Was, was los ist, da gibt es auch verschiedenste Ansätze, wie viel vorbereitet werden muss. Ähm, es gibt auch ähm, für, für viele gängige Systeme ähm, fertige Abenteuer zu kaufen oder ähm, zu finden. Und ähm, genau, dann wird der, der, der Spielleiter oder die, die Spielleiterin ähm, die Szene beschreiben. Also zum Beispiel sagen, ja, ihr lauft jetzt durch den durch Wald mit euren Charakteren und Bleiben wir bei dem Beispiel, da kommt jetzt ein Ork aus dem Wald und greift euch an oder kommt euch entgegen. Und dann kommt immer irgendwann die Frage, was wollt ihr jetzt tun? Und dann kann jeder, ähm, jeder Spielende am Tisch sozusagen äh, sagen, mein Charakter möchte versuchen, nett mit dem Ork zu reden. Und dann wäre das zum Beispiel zum so Punkt, wo man sagt, okay, ähm, dann machen wir jetzt mal eine Probe, <lacht> ähm, wie, wie gut es läuft und... Ähm, die Probe besteht dann immer aus einem, aus einem Würfelwurf und ähm, dann werden noch äh, je nach System verschiedene Fertigkeiten drauf, gere äh, drauf gerechnet, äh, zum Beispiel, na, also so ein charismatischer Bade kann vielleicht ein bisschen besser reden, deswegen wird dann eine höhere Zahl drauf, gere äh, drauf gerechnet, aber durch den Würfelwurf ist es natürlich ein bisschen zufällig, was passiert und es kann dann eben sein, dass diese Probe gelingt oder nicht gelingt und ähm, wenn sie gelingt, zum Beispiel in dem Fall, dann würde, würde der Ork sich vielleicht auf das Gespräch einlassen und nicht angreifen. Und wenn sie nicht gelingt oder wenn sie besonders, besonders, besonders schlecht ähm, absolviert wird, dann äh, wird der Ork vielleicht noch wütender und greift sofort an. Ähm, so und dann <lacht> genau Ein anderer Charakter kann zum Beispiel sagen, ich glaube, ich, glaub, ich laufe weg mhm. oder ähm, ich stelle mich tot. Oder ich greife auch sofort an. Ne? Also das ist so ein bisschen. Und, und so bewegt man sich dann durch dieses Spiel durch. Das passieren dann Sachen. Es wird eben diese Geschichte zusammen erzählt. Und ganz, ganz grob war es das dann auch schon. Also auch ein sehr agiles Prinzip letztlich. Es wird unheimlich viel gesprochen. Es wird ausprobiert. Es kommt natürlich der Zufall mit rein. Das ist halt die Würfelgeschichte. Ansonsten wäre es ja auch ein bisschen langweilig und das Leben ist ja auch oft so, dass es irgendwelche Zufälle reinbringt, wie wir ja heute auch wieder schön erlebt haben. <lacht> genau. nee, sehr agil. Ähm, ist absolut so gedacht, dass natürlich jeder mitmacht. Ne? Also auch die die die die Spielenden am Tisch haben genauso viel Kontrolle über die Story wie der wie der Spielleiter oder die Spielleiterin. Okay. Mhm. Ähm, auch wenn es manchmal nicht so ausschaut. Ich wollte auch gerade sagen, wenn ich habe da auch so andere Erlebnisse. Ja, wenn, ja, ja das, das hört man manchmal von, von, von, seinen, von seinen SpielerInnen. Die sagen so: Das ist doch absichtlich. Nee, nee, ich habe gar nichts gemacht. Das, äh, ich habe da keinen Einfluss drauf. Ähm, nee, genau, aber das ist äh, klar: jeder soll mitmachen, jeder soll die Geschichte miterzählen. Und ähm, man ist ja auch als, als, äh, als Party unterwegs, ne? man ist ja auch als Team unterwegs. Und ähm, zwischenmenschliche Beziehungen sind auch ein großes Thema ähm, beim Pen and Paper. Mhm. Also wie sowohl zwischen den Spielenden als auch zwischen den Charakteren. Wie kommt es denn eigentlich zu eurem Namen? Das könnten wir vielleicht auch mal für einige auflösen. Warum heißt ihr 12 for Hire und wie habt ihr euch eigentlich gefunden? Äh, wir heißen 12 for Hire aus äh, exakt dieser, dieser Spielmechanik des, äh, des Probenablegens. Ne? Also das ist, ist ein Satz, den man oft hört ähm, beim Pen and Paper, dass man sagt, okay, mach jetzt mal eine Probe, um zu gucken, wie, wie, wie gut du diesen Org überredest. Und damit die Probe gelingt, muss die Gesamtzahl, die du erwürfelst und dann errechnest, 12 oder höher sein. Und dann ist es also und genau in unserem System, das wir hauptsächlich spielen, ähm, beziehungsweise dass wir auch für viele von unseren Events eben entworfen haben, ähm, ist 12 der Schwellenwert ähm, und daher, daher kommt dieser Name Haya, ähm, und gefunden haben wir uns ähm, über Umwege, würde ich sagen, beim Sport. Wir haben uns tatsächlich beim, beim Sport kennengelernt und ähm, sind dann irgendwie draufgekommen, weil Jasmin gemeint hat, ja, sie spielt bei einem Paper und ich so, oh, das wollte ich schon immer machen. Das war noch vor Jahren. Ich, ich habe da schon so viel von gehört und ich habe noch nie Leute gefunden, die das machen. Und dann hat sie gemeint, naja, ich überlege eh eine neue Gruppe aufzumachen und ähm, genau, das, das hat sie dann gemacht. Jasmin hat geleitet, ich habe gespielt in der Gruppe äh, und lange, also viele Pen and Paper Gruppen zerfallen, leider meistens aus Termingründen. Das ist die größte Krux von an Pen -and Paper, ist ein Termin für fünf bis sechs Erwachsene zu finden, der regelmäßig stattfindet. Ähm, aber wir haben lange lange zusammen gespielt und ähm, genau dann ist äh, äh, hat Jasmin ähm, ihre Tochter bekommen und hatte aber gerade wir waren so ein bisschen in der Endphase von einer wirklich sehr langen Kampagne also so eine jahrelange Kampagne und die ging zu Ende und dann hat Jasmin gesagt du wenn ich dieses Kind habe ich weiß nicht wie ich, die, wie ich die leiten soll wie ich die Vorbereitung treffen ma äh, machen soll ähm, ähm, habe ich das habe ich gemeint kein Problem übernehme ich <lacht> und ähm, dann haben wir uns da zusammen angesetzt, also noch äh, vor der Geburt sozusagen, haben wir uns da zusammen angesetzt, haben, sie hat mir praktisch alles übergeholfen, was sie sich so überlegt hatte und dann habe ich das so peu a peu übernommen und da haben wir festgestellt, dass wir als Team sehr, sehr gut arbeiten, also sowohl auf einer, auf einer kreativen Ebene, ähm, dass wir die gleichen oder ähnliche Geschichten erzählen wollen, aber auch im Sinne von, was mache ich gerne, was macht sie gerne. Oh, das ist super komplementär. Ne? Mhm. Und cool. genau, äh, haben wir eben da festgestellt, dass es, dass es super viel Spaß gemacht hat und richtig gut funktioniert hat. Und äh, ja, dann ist da erstmal ein paar Jahre gar nichts passiert. Und wir haben immer wieder darüber geredet, man sollte das doch beruflich machen und das würde <lacht> sich doch so super gut eignen für Teambuilding und für Coaching. Und ähm, irgendwann kam dann so ein bisschen eins zum anderen und äh, wir haben gegründet, <lacht> super. Um, um eine längere Geschichte ein bisschen, ein bisschen abzukürzen. Mhm. Und okay, warum und wie spielt ihr denn dann auch äh, Pen and Paper im Business? Um, da gibt es ja, keine ja also natürlich sehr, Orks. Ganz <lacht> ja. Ja, natürlich, natürlich sehr anders. Normalerweise natürlich sehr anders als privat muss man ganz mhm. klar sagen. Ähm, äh, es ist auch Pen and Paper Format, was wir machen. Ne? Also es ist es, es hat all die wichtigen Eigenschaften, aber wie gesagt so eine Pen and Paper Kampagne läuft gerne über Jahre. Das, wir können natürlich nicht sagen, ja, wir machen richtig gutes Teambuilding mit euch, wenn ihr drei Jahre Zeit habt. Ähm, nee, aber <lacht> genau, ein bisschen runterbrechen ist äh, im Endeffekt drei Phasen. Die erste ist immer ähm, das Team kennenlernen oder eine ne, ne Person, die fürs Team verantwortlich ist, kennenlernen oder irgendjemanden aus diesem Team kennenlernen und zu gucken, warum wollen die das machen? Ne? Also wollen die einfach suchen die nach einem coolen Team-Event und wollen einfach zusammen Spaß haben und haben keinen Bock, schon wieder fahren zu gehen, dann äh, machen wir das gerne. Oder sagen die, ah, bei uns, ach, es hapert irgendwie an der Kommunikation oder wir arbeiten einfach nicht so gut zusammen. Ähm, na, also so ein bisschen, da geht es um so ein bisschen rauszufinden, ähm, was, was ist das Ziel oder was erhoffen sich Leute von, von diesem Pen and Paper Event, ähm, und auch für uns zu gucken, was sind das für Leute, ne? Also ähm, sind die, brauchen die, ja, weiß nicht, brauchen die im Endeffekt einfach einen Kommunikationsworkshop, ist das was, was das ist, na, Sie haben Pen and Paper präsentiert dafür. Mhm. Ähm, ganz oft kriegen wir irgendwie Anfragen zu Führungsstilen. Mhm. Ähm, da geht es darum zu gucken, na, wie, wie ist der, ist der Führungsstil? Also kommt von, von beiden Seiten so, weil manche Leute sagen auch, ich komme mit meinem Chef nicht klar, aber ich weiß nicht warum. Ähm, und genau, also und im kann man dann in einem Rollenspiel bei mit Pen and Paper herausfinden. Das ähm, ja, ja. <lacht> das ist nee, tatsächlich diese, diese, deswegen haben wir auch immer gesagt, dass es so prädestiniert ist dafür. Diese Dynamiken, die sich in einem Team bilden, die bilden sich in einem in, einem Pen in, in der Pen and Paper Runde auch. Mhm. Ähm, na, gerade weil, weil so eine, so eine äh, Abenteuertruppe eben aus verschiedenen Charakteren nicht bestehen muss, aber im Idealfall besteht. Äh, und das ist ja in einem Team nicht anders. Ne? Jeder bringt ja seine eigenen Stärken mit, jeder bringt seine eigenen Präferenzen mit, wie er gerne arbeitet, äh, wie er gerne Pläne äh, macht, wie er gerne möchte, dass kommuniziert wird. Und solche Sachen kommen in der Pen-and-Paper-Runde raus. Ähm, der Unterschied ist, dass man ja eine andere Person spielt. Man spielt sich aber immer irgendwo ein bisschen selber. Also gerade, gerade Leute, die, die nicht super im Rollenspiel drin sind. Irgendwann kommst du an einen Punkt und die Events dauern meist so drei Stunden. Und über drei Stunden merkst du, dass die Leute wieder zurückfallen in ihr eigenes Ding. Und diese Dynamiken kommen raus. Mhm. Ähm, also die spielen Schöne, auch wirklich ein Abenteuer und ähm, sie spielen dann auch tatsächlich äh, Magier oder Kriegerin oder sonst irgendwas. Also das okay. Ja. ich genau. hätte gedacht, vielleicht also, hast du das auch auf dem Business-Setting noch umgemünzt, das ganze Abenteuer. Nee, könnte, könnte man natürlich auf alle Fälle, mhm. ähm, wenn das gewünscht ist. Aber die, die Idee hinter allem ist ja schon diese Abstraktion. Okay. Na, also es, es, es geht darum, eben mal rauszukommen, auch aus ähm, irgendwie festgefahrenen Verhaltensmustern, erstmal rauszukommen, wo komplett anders hinzugehen, eine komplett andere Person zu sein und dann zu gucken, was sind die Probleme, die immer noch vorhanden sind oder welche Muster wiederholen sich. Ähm, und durch diese Abstraktion fällt, den Leuten, fällt es den Leuten auch viel einfacher zu, zu reflektieren. Und das ist dann auch was, was, was wir mit ihnen machen. Wir haben eben diese Konzeptionsphase, dann haben wir das eigentliche Spiel und dann hängen wir immer noch eine Retrospektive dran, ähm, wo wir äh, sagen, wir haben jetzt das und das während dem Spiel beobachtet. Ähm, Sachen, die vielleicht besser funktioniert haben als normalerweise, Sachen, die, welche Probleme sind wieder aufgetreten. Ne? Und das Schöne ist aber, dass man dadurch, dass man wen anders gespielt hat, kann man sagen, ich fand das super bescheuert, ähm, was Maximilian gemacht hat. Das ist, jetzt, das ist ein gutes Beispiel, weil Maximilian ein echter Name sein könnte. Ich fand das super bescheuert, was Bollo gemacht hat, aber man ist ja selber nicht Bollo, sondern man hat ja Bollo nur gespielt. Und dadurch wird einfach ganz, ganz viel von diesem Finger auf jemanden zeigen und ganz viel von der Aggressivität aus dem Konflikt rausgenommen. Ähm, und die Leute gehen ein bisschen, also ja, man fühlt sich einfach nicht mehr so persönlich angegriffen und dann ist man ja auch viel offener und viel bereiter darüber, ähm, über Konflikte zu reden. Und am Ende kann ja auch immer noch der Würfel schuld gewesen sein. Ne? Generell ist entweder der Würfel oder der Spielleiter schuld. Das und den äh, haben wir ja auch noch. <lacht> Wie würdest du so sagen, es ist jetzt eigentlich mehr oder weniger, also es ist schon doch mehr als nur eine frischere Bezeichnung für Rollenspiele, wo ich mir vorstellen kann, dass sich in vielen Unternehmen manche Mitarbeiterinnen dann schon sagen, oh, na, geh mir weg damit. Ja, ja, so die, die klassischen Rollenspiele in Unternehmen sind ja so, wir simulieren jetzt hier mal ein ähm, Bewerbungsgespräch oder ein Feedbackgespräch. Ne? Und äh, da gucken jetzt die an ganzen anderen. Kollegen am besten auch noch zu und ähm, äh, ganz eine ganz furchtbare, also ich glaube, das hat noch nie jemandem Spaß gemacht, wenn ich ehrlich bin. <lacht> noch nie jemanden getroffen, der gesagt hat, boah, heute habe ich wieder so ein, so ein Rollenspiel, wo ich ein ähm, Feedback- simuliere, da freue ich mich schon. Ähm, nee, aber es ist genau das, und man macht was, was man sowieso immer macht, ähm, man macht es irgendwie als sich selber, ne? also ja klar, vielleicht spiele ich meine Mitarbeiterin, mein, oder mein, mein, mein Kollegen Peter, aber im Endeffekt gibt es zwischen Peter und mir keinen Unterschied. Ähm, nee, also es ist auf alle Fälle sehr, sehr, sehr viel mehr ähm, als, als dieses Wollenspiel, was, was, man, was man bis jetzt aus dem Business-Setting so kennt. Also das klingt ja jetzt schon nicht so, als wenn du jetzt sagst, hey, ich habe hier mein typisches Abenteuer und meine typischen Spielfiguren und die Charakterbögen dafür und dann geht's los, sondern ihr habt schon einen gewissen Aufwand, auch wenn ihr das für die Firmen dann umsetzt, richtig? Ja, klar. Also ähm, da, da haben wir natürlich auch verschiedene Modelle. Ähm, je nachdem, wie, wie weit die, die Teams ähm, ich sag mal, reingehen wollen. Also je, nach, je nachdem, wie spezifisch deren Anforderungen sind, desto mm. mehr müssen wir natürlich vorbereiten. Wenn die sagen, wir wollen einfach nur einen Abend Spaß haben, zusammen Pizza essen, Bier trinken und dabei von den <lacht> Paper spielen, dann ja. können wir sagen, okay, wir haben 20 verschiedene Abenteuer, die wir so oder so ähnlich schon mal gespielt haben da. Wollt ihr eins von denen haben oder sollen wir euch ein neues schreiben? Ist natürlich mit viel Aufwand verbunden, aber ja, also generell, ähm, sowohl privat als auch beruflich ist Vorbereitung von einem, von einem Pen and Paper immer super viel Arbeit. Mhm. Ähm, Weil es auch so offen ist. Ne? Also es ist, ähm, ist ja nicht so, dass du ein Buch schreibst, Buch schreiben ist ja auch viel Arbeit, aber <lacht> es ist ja nicht so, dass du ein Buch schreibst und dann sagst äh, in Kapitel 5, ah, jetzt das in Kapitel 2, passt doch nicht mehr, sondern der Drops ist gelutscht, sag ich mal. Also es ist, sobald es passiert ist, ist es passiert und wenn deine Spieler, was normalerweise nach fünf Minuten passiert, wenn deine Spieler in Links abbiegen, wo du dachtest, die gehen jetzt nach oben, dann muss das Abenteuer so konzipiert sein, dass das kein Problem ist. Also man muss da sehr modular planen und man kann sich auf nichts verlassen. <lacht> nee, genau, und deswegen, klar, ist immer viel Arbeit. Und dann natürlich noch, wenn jetzt ein Team ankommt und sagt, ähm, ja, wir würden gerne an unserer Kommunikation arbeiten, dann setzen wir uns natürlich hin und überlegen, okay, was für eine Story schreiben wir oder was für eine Story werden wir entwickeln, um genau diese Punkte, die wir jetzt aus dieser Konzeptionsphase auch mitbekommen haben oder die uns mitgegeben wurden, ähm, wie binden wir die gut ein, wie setzen wir die gut um, damit wir auch Szenen herbeiführen können, wo diese, wo diese Konflikte oder diese Punkte eben zur Sprache kommen, damit mhm. wir in der Retro sagen können, guck mal, also hier war doch jetzt eine Situation, die ist doch ähnlich zu dem und da ist es jetzt so gelaufen und normalerweise läuft es so. Ähm, nee, aber das, genau, Pen and Paper ist immer einzigartig, also es wurde einfach noch nie eine, eine identische Pen and Paper Runde gespielt, selbst wenn die Leute, selbst wenn wenn zwei Gruppen ähm, das gleiche vorgefertigte Abenteuer spielen, es kommt nie selber bei raus, es geht einfach nicht und das ist ja das Tolle dran. Ne? Das ist ja mhm. das Schöne ähm, und das ist ja auch das, was wir weitertragen wollen. Bringt ihr da auch äh, Verkleidungen mit oder irgendwas? Also Oder gebt ihr dem Raum noch eine gewisse Szenerie oder wie macht ihr das? Das ist eine sehr häufige Frage. Ähm, was zieht ihr dabei an? Dass, ähm <lacht> <lacht> <lacht> ähm, nee. Normalerweise machen wir das nicht. Ähm, wir haben bis jetzt aber auch äh, immer live gespielt, äh, wo das natürlich einfach nicht geht. Ne? Und ähm, die, die die Spielenden wissen ja vorher nicht, was sie für einen, für einen Charakter spielen werden. Äh, deswegen können die sich da auch nichts zurechtlegen. Ähm, wenn wir jetzt wieder ähm, Corona, so Corona will, ähm, ins Live-Spiel gehen, dann ist es natürlich eine Option, kleine Sachen mitzunehmen. Ne? Mhm. Einfach so eine kleine, das hilft super viel. Oder natürlich ja. dem Raum irgendwie ein bisschen Atmosphäre, Musik einfach schon. Das ist, ähm, das stimmt, ist nicht ja. gut machbar, ähm, leider, äh, in den gängigen Videokonferenz-Tools, mhm. da Musik ein einzublenden. Ähm, aber das macht unfassbar viel natürlich. Und ähm, da freuen wir uns auch schon sehr drauf, wenn wir da wieder ein bisschen mehr Atmosphäre da einfach von vornherein schaffen können ähm, und dann noch mal ein bisschen mehr in die Immersion reingehen. Jetzt hast du ja in der Firma mehr oder weniger äh, Menschen in deiner Gruppe, die halt zu, zu einer Firma gehören und dadurch natürlich eine kleine Homogenität aufweisen. Ähm, wenn wir jetzt mal in Richtung unserer Branche gucken, der Coworking Spaces. Und wir Coworking Hosts sind immer auf der Suche, auch nach spannenden ähm, Eventformaten für unsere Community, um sich halt besser kennenzulernen, um sich vielleicht auch zusammenzuschweißen durch so eine Challenge. Ähm, was hast du das auch schon mal im Coworking-Umfeld gespielt oder würdest du das auch gut finden, da halt mit wirklich Leuten zu spielen, die aus verschiedenen Unternehmen oder eben auch einzelselbstständig sind? Ähm, ich glaube, das ist eine super Sache, wir haben das, also ich habe das noch nie gemacht, ähm, aber es ist, eigentlich ist, ist Pen and Paper für, für genau sowas prädestiniert, weil das ist auch ein, mhm. ein, ein ganz irrer Effekt von Pen and Paper, den, man, den die Leute immer nicht glauben, wenn sie es noch nie gemacht haben, aber es wie sehr das zusammenschweißt, so ein Abenteuer zusammen zu erleben. Ne? Es ist so, ich habe Bekannte... Mit denen wäre ich nicht unbedingt befreundet, aber wir sind super eng miteinander, einfach weil wir so lange zusammen Pen and Paper gespielt haben und weil wir so viel zusammen durchgemacht haben. Ne? Und es ist so, man sitzt ja an sich nur am Tisch und erzählt sich was, aber es gibt... In meinem Leben keine größeren Adrenalinschübe, wie wenn jetzt jemand irgendwie würfelt und von diesem Würfelwurf jetzt abhängt, ob irgendein Charakter stirbt oder ob wir es jetzt schaffen, den Drachen zu besiegen und dann wirklich die Leute stehen auf am Tisch, die stehen auf und gucken und es ist absolute Stille, du hörst eine Stecknadel fallen und diese Emotion, na, die ist ja echt, auch wenn Pen and Paper fiktiv ist, aber diese Emotion ist ja echt und die nimmst du mit. Und ähm, ich glaube, gerade in einem, in einem Coworking-Space oder ähm, äh, für, für Selbstständige, die ja oft, ähm, na, oder für, also für EinzelunternehmerInnen, die ja oft alleine arbeiten, glaube ich, ist das eine super Sache, zu sagen, nach der Arbeit, lass uns hinsetzen, lass uns zusammen was essen und einem Paper spielen und ähm, zusammen was erleben. Mhm. Jetzt hast du es schon selber erwähnt, es gab diese unselige Pandemie oder gibt es ja leider zum Teil immer noch. Und äh, du hast auf dem Netzwerk Booster im April auch eine Session angeboten auf unserem ähm, Bereich der Spielwiese, die wir dieses Jahr zum ersten Mal gemacht haben. Das ist ein Event von der Ute Blindert, Hallo, den ich sehr, sehr gerne immer jedes Jahr mit ihr vorbereite und wir uns viele Dinge überlegen und so zum Beispiel dieses Jahr eine einstündige nur Abenteuer Spielreise äh, mit ins Programm genommen haben. Ähm, wie ist es dann anders und äh, was habt ihr da adaptiert für das Online-Spielen? Ging das einfach? Eine ja. äh, ne Stunde ist natürlich extrem wenig. Ne? Also das ist, ähm, das war für uns, das, das war eine Herausforderung, auf die wir unfassbar viel Lust hatten, weil wir gesagt <lacht> haben, das wäre richtig cool, wenn wir das hinkriegen. Ähm, und im Endeffekt, klar, eine Stunde, da ging es da ging's darum, dass die Leute sich ein bisschen kennenlernen, na, dass die halt was zusammen machen, was man normalerweise nicht miteinander macht. Ähm, was wir bei sowas dann gerne machen, ist, dass sich mehrere Leute einen Charakter teilen. Also die mhm. ähm, erstellen am Anfang zusammen einen Charakter. Und ähm, da war zum Beispiel der Ansatz, dass ähm, jeder, äh, jeder Spielende sich überlegt, mit was für einem Gegenstand ähm, seine oder ihre Freunde äh, ihn ver äh, ja, verbinden würden. Mhm. Ne? Also ähm, bei mir wäre das, glaube ich, ganz klassisch ähm, die Brille wahrscheinlich. <lacht> <lacht> <lacht> Stimmt. Oder na, ne? aber es gibt ja so, so Gegenstände, mhm. die sieht man und man weiß, ah ja, die hat immer, der und der hat die immer dabei oder bla bla bla. Und dann erzählen die das. Ähm, das ist dann auch ein Gegenstand, den der Charakter dabei hat. Ähm, und dann erzählt man das und dann wird ja oft nachgefragt, ach lustig, warum ist denn das jetzt eine Bratpfanne? <lacht> na, also hatten wir tatsächlich hatten jemanden mit einer Bratpfanne? Oder es ist halt so, ja, bei mir ist ein Tennisschläger und ähm, dann hat, hat man da praktisch schon so ein erstes kleines ähm, äh, Kennenlernen und man schafft eben diesen Charakter zusammen. Und dann haben wir da eine ganz kleine Szene gespielt, wo es im Endeffekt darum ging, Diamanten zu finden und mhm. ähm, äh, wohlbehalten äh, zurückzubringen und ähm, ja, das war super spannend. Ähm, also wie gesagt auch für uns. Äh, es war auch es ist immer wieder schön zu sehen, wie die Leute, die noch nie Pen and Paper gespielt haben, wie bei denen wie bei manchen einfach so ein Schalter umgelegt werden. Ähm, zum Beispiel auch bei Ute. Ute hat ähm, ihre absolute kriminelle Ader entdeckt. Die hat alles im Darknet gesucht. Und, ja. und ähm, äh, es nee, ist einfach, ist einfach ähm, immer wieder irre und, und schön und ähm, belohnend zu sehen, wie Leute da zusammenkommen, ähm, Sachen über sich entdecken und über andere entdecken und dass das auch in der Stunde geht. Das ist natürlich... Mhm. Es ist kurz, aber ähm, es ist äh, machbar, haben wir jetzt rausgefunden. Und naja, also online funktioniert, offline funktioniert, gibt es auch Hybrid und wenn du die Wahl hast, was würdest du auf jeden Fall immer machen? Ähm, es gibt alles, genau. Es gibt also Hybrid ist jetzt äh, auch mehr gekommen. Ähm, also für diejenigen, die jetzt nicht wissen, was wir damit meinen, das bedeutet, ah. dass ein Teil der Spielenden dann online spielen mit der Gruppe und ein Teil der Gruppe aber zusammen in einem Raum sitzt. Genau, also das ist... Ähm, wenn man jetzt mal... Die, die Technik muss natürlich funktionieren. Na, müssen, alle müssen sich gut hören. Das, glaube ich, kennt jeder mittlerweile aus, aus hybriden Meetings, dass es meistens nervig ist, wenn, wenn man derjenige ist, der remote zugeschaltet ist. Und dann gibt es ein Tischmikro und das ist in der Mitte vom Tisch und du verstehst eigentlich niemanden, der redet und musst die ganze Zeit nachfragen. So, das, sowas muss natürlich einfach irgendwie geklärt werden. Mhm. Ähm, ich persönlich würde immer offline bevorzugen, weil Pen and Paper, also privat auch, aber auch im, im, im Business, ist eigentlich kein Unterschied. Ähm, der, der soziale Aspekt ist einfach ein unfassbarer Teil davon. Man trifft sich mit seinen Freunden oder man trifft sich mit einem Team und man, man ist Teil davon. Ne? Und ähm, Es ist, also ich meine, es brauche jetzt keinem nach, nach zwei Jahre Quarantäne und ähm, Social Distancing mehr erklären. Ist, man kann skypen, wie man möchte, aber es ersetzt keinen, keinen menschlichen Kontakt. Und so ist es im Pen and Paper im Endeffekt auch, es geht online sehr gut. Es geht viel besser, als ich vor der Pandemie gedacht mhm. hätte. Ähm, und es war super, dass es funktioniert hat währenddessen. Ähm, und natürlich hat online die Vorteile, wie zum Beispiel, einer aus der Gruppe zieht um. Dann, dann na, was machst du? Das ist, du sagst, okay, du spielst ohne die Person weiter oder du löst die Gruppe auf, du machst eine neue oder du spielst einfach digital natürlich super, dass das funktioniert. Ähm, ja, hat alles Vor- und Nachteile. Es gibt eine Menge ähm, Plattformen, die explizit auf Pen and Paper ausgelegt sind. Ähm, die haben dann auch äh, äh, Features, die da ein bisschen besser für funktionieren und ähm, da kann man dann vielleicht auch irgendwelche Karten reinladen ähm, oder, oder sonstige, sonstige Gimmicks. Da gibt es dann digitale Würfel ähm, oder man kann seine Proben einfach direkt berechnen lassen, weil manche Leute das auch nicht mögen, wenn dann irgendwie 5000 zahlen und das steht alles irgendwo und äh, man verliert den Überblick. Ähm, ja, also je, natürlich wie immer, jeder wie er will. Ähm, ich persönlich freue mich wirklich, <lacht> wenn, wenn die, wenn die, wenn die Online-Runden weniger werden und die, die Offline-Runden wieder ein bisschen mehr. Aber ich glaube, das ist ja einfach der, das generelle Gefühl gerade, dass man sich wieder ein bisschen mehr auf Offline-Leben freut. Ja, auf jeden Fall. Fällt ja eigentlich so eine besondere Situation aus, äh, nicht aus, sondern ein, <lacht> die irgendwie so besonders, also gerade jetzt im Business-Kontext, äh, nochmal so eine, dir nochmal gezeigt hat, wie richtig das auch war, es von diesem mehr privaten Bereich in das Geschäftliche zu übertragen. Oder gesagt hast, es war so ein Aha-Moment, so ja, das ist hier so richtig. Ähm, ja, oh, wo fange ich dann da an? Um, ich oh, glaube, das aller <lacht> <Vielleicht mehrere. lacht> um drei Stunden hast du gesagt. Uh. <lacht> nee, nee. Um, ich glaube, in dem allerersten, um, das war das allererste Event, das wir jemals gemacht haben, das war um, für, die, für die Femtech. Das ist ein Karriereförderungsprogramm für, für Frauen im, im MINT-Bereich. Und das ist auch, da geht es auch ums Kennenlernen. Ne? Also das ist eine ganz große Gruppe. Und die haben dann mit, äh, zum, zum Auftakt dieses diese, diese, äh, School, die sie dadurch laufen, haben die eben zum kennenlern event und das waren wir. Mhm. Und ähm, da haben tatsächlich zwei von den Charakteren am Ende geheiratet. Das heißt, wir haben da drei Stunden gespielt und dann äh, haben die gesagt so, ja, nee, also unsere Charaktere haben festgestellt, die, die mögen sich und, und wir heiraten jetzt. Und das war einfach so ein. Berührender Moment. Das war so ein okay. Also wir wir sind jetzt so tief eingestiegen. So es ist so ihr habt den bösen Zauberer besiegt und die Welt gerettet und das ne, ist so da hat sich jetzt so was zwischenmenschliches draus ergeben ähm, und äh, ja für immer werden die die die Spielerinnen dieser Charaktere jetzt sagen ach weiß noch als wir damals Geheiratet haben. Und das ist das, das war, und das war wirklich das allererste Event, das wir gemacht haben. Und das war so ein, wo, wo ich auch wirklich gemerkt habe: so okay, es ist, es funktioniert genau, es ist genau das, was, was ich am Pen and Paper liebe, ist solche Momente zusammen zu, zu erleben und sich so auf diese Charaktere einzulassen. Und das wird so real, also wie ich ja auch vorhin schon gemeint habe, diese Emotionen. Ne, das sind so real, die du da hast. Ähm, und du kannst einfach Sachen erleben mit Leuten, die sonst nie so passiert wären. Und, ähm, genau, dieses, dieses für mich wirklich Kernstück des Pen and Papers an andere und zwar möglichst viele Leute <lacht> <lacht> <lacht> ähm, ähm, weitergeben zu können, das ist, ähm, also das war für mich wirklich so ein Moment, wo ich mir dachte, okay, das ist, das ist es jetzt. Das ähm, so, das, das letzte, das funktioniert. Und ähm, ich meine, es ist ja auch sehr viel so Zufälligkeit dann drin. Also, hast du auch schon mal erlebt, dass ein Spiel dann richtig schief gegangen ist oder dass das eben gerade im business Kontext vielleicht Menschen sich haben auch nicht in das Spiel oder in ihre Rolle fallen gelassen haben? Ähm, ja, also ich sag mal, äh, Pen and Paper ist ähm, ist speziell in dem Sinne, dass es für viele Leute sehr fremdartig ist. Ne? Also ähm, ich vergleiche es immer gern mit, mit ähm, wenn wir jetzt als Team-Event bowlen gehen würden, ne, zum Bowling. Ich hasse Bowling, wie die Pest. Ist, also da kannst du mich jagen damit. Aber ich weiß, was da passiert. Ich gehe da mit, ich schiebe da meine Kugel vor und, und freue mich, wenn ich was treffe. Ähm, andere Leute werden sagen, Bowling, super. Finde ich, es macht richtig Spaß. Ich ziehe richtig gerne diese, diese abgeranzten Schuhe an und ähm, <lacht> versuche diese schweren Kugeln da irgendwie vorzukriegen. Das, das ist, das ist äh, die Erfüllung all meiner Träume. Ähm, und dann hast du ein Team-Event, ne, es ist, Leute machen mit und manche Leute haben mehr Spaß als andere. Und beim, beim Paper ist es genauso. Manche Leute haben da mehr Spaß als andere. Das Problem ist, dass man, dass die meisten Leute vorher nicht wissen, was es ist und deswegen eine größere Skepsis haben. Ne? Oder sich dann denken, wir oh, werden auch sehr oft gefragt, so, aber ich kann gar nicht schauspielern, kann ich das trotzdem machen? Ja, ja es, jeder jeder kann es machen, man muss nichts dafür können. Es, es gibt keine Voraussetzungen für Pen and Paper. Aber die Leute sind da oft so, ne, Man einfach dadurch, dass man nicht weiß, was es ist, also wir versuchen da auch immer gut Pionierarbeit zu, zu leisten. Und klar, manche Leute, manchen Leuten macht es keinen Spaß. Das ist mhm. ganz normal. Und es ist beim Pen and Paper ein größeres Problem, weil es ein, eine größere Auswirkungen auf die Gruppe hat. Ne? Beim Bowlen, wenn einer sagt, naja, ich habe jetzt keine Lust, das ist für die anderen egal, aber beim Pen and Paper, wenn du jemanden am tisch sitzen hast und der hat einfach offensichtlich keinen bock dann muss man muss man das irgendwie deichseln, ne? also entweder sagen so hey ähm, na also das, dann, das ist dann auch ein bisschen also für wenn, wenn wir jetzt ein event machen ist das natürlich unser job zu versuchen die irgendwie mit einzubinden aber manche leute wollen nicht und ähm, da, da greift dann einfach der, der altbekannte Satz so, du kannst, ein, du kannst ein Kamel zum Wasser führen, aber du kannst es nicht zum Saufen zwingen. Mhm. Ähm, das, <lacht> das, ähm, nee, und Manchmal ist es dann als Spielleitungs-Sidekick äh, äh, mit reinzubinden. Ne? Also dass man halt sagt, ja okay, du musst halt nicht mitspielen. Ähm, du kannst mir halt einfach helfen, ein paar Sachen zu beschreiben oder dies und jenes zu machen. Ne? Das äh, dann fehlt zwar ein, Char ein, ein Charakter. Aber das Interessante ist ja also, aus den alten Rollenspielen kann ich das noch so ähm, erzählen. Und manchmal hast du halt jemanden, der sagt, oh, wie doof ist das bitte? Und wenn sie dann aber da drin ähm, diese Macht haben, ne, als äh, Spielleitung, Sidekick, <lacht> dann ist es nämlich auch nochmal was ganz anderes. Aber ne? manche tatsächlich auch nicht mit dieser ähm, der Situation klarkommen, der Spielball des Spielleitung zu sein. Insofern. Ja, ja. ja das ist ein super interessanter Ansatz, über den ich so noch nie nachgedacht habe, weil normalerweise ist man als Spielleitung sehr ähm, vorsichtig mit seiner Vorbereitung. <lacht> man, man, ist dann da, man, man sitzt da drauf wie so ein Drache auf dem Gold. Nee, aber das, äh, klar, also wenn jemand gar nicht will oder auch wenn jemand sagt, ich fühle mich einfach unwohl beim Rollenspiel. Na, das, das kann ja auch sein. Ich, ich, ich weiß auch noch ja. die ersten paar Mal, als ich gespielt habe, da ist mir wirklich irgendwann aufgegangen, ich sitze hier als äh, erwachsene, erwachsene Frau mit anderen erwachsenen Menschen um den Tisch und wir erzählen uns, was Elfen und Zwerge und na, was machen. Und da dann, dann kommt so kurz dieser Moment, wo du dir denkst, also irgendwie komme ich mir jetzt ein bisschen blöd vor. Dann kommt sie, also das, das war bei mir tatsächlich am Anfang so, ich, ich habe mich nicht, ähm, ja, ich weiß nicht, ich konnte es nicht wirklich ablegen. Es hat sich dann super schnell gelegt. Da gibt es auch ein paar, paar ganz einfache Tricks, wie man jemanden so ein bisschen na, zum Rollenspiel bringt oder wie man, wie man rausfindet. Ganz oft geht es ja einfach nur darum, rauszufinden, was die Person will. Mhm. Ähm, oder was, wie, wie dieser Person das Spielen jetzt. Spaß machen könnte. Ähm, und dann geht das meistens schon. Also, ja, klar kann <lacht> immer passieren, dass du dass du jemanden am Tisch hast, der dann sagt: Nee, ich vermisse es jetzt auch allen anderen, aber da muss man dann als, als Spielleitung einfach auch mal ein Machtwort sprechen und sagen: nee, Das ist klar. bei mir am Tisch aber nicht. Hast du das schon mal erlebt, tatsächlich? Nee. <lacht> <lacht> also, im privaten okay, Umfeld hatte ich das ja, schon mal, aber. Ich denke, Business ist es dann doch noch mal eine bisschen andere Geschichte. Ne? Es ist eine andere Geschichte. Es sind ja auch deine Kunden. Es sind nicht mhm. das sind nicht meine Freunde, zu denen ich sagen kann, Leute, wir leisten uns jetzt bitte mal einen Riemen <lacht> ne? ähm, <lacht> sondern klar, es ist natürlich. Es ist eine Business Beziehung und natürlich spielen wir. Und natürlich ist das äh, eine, eine lockere, im besten Fall spaßige Atmosphäre. Uh, oder eine gruselige Atmosphäre oder eine spannende Atmosphäre oder was, was auch immer sich gewünscht wurde. Uh, aber klar, das ist, uh, ist, ein, uh, ist natürlich was anderes als <lacht> <so> privat. <lacht> wurde hier noch gefragt, ob wir nicht das Ganze mit dem Zoom-Link machen könnten. Leute, wir sind nicht im Zoom. Das ist Stream, ja. Deshalb sieht es auch ein bisschen anders aus als bei Zoom. Deswegen, wir sind da dran jetzt geklettet, in Anführungszeichen, dass wir hier im Studio sind und auf Facebook und auf YouTube auf jeden Fall die Connection gut ist. LinkedIn hat sich gar nicht mehr berappelt. Ich habe jetzt aber auch noch mal kurz einen Chat im LinkedIn durchgecheckt, und da waren jetzt keine inhaltlichen Fragen mehr. Es waren im Vorfeld ja schon ein paar Fragen, die ja freundlicherweise die Jasmin schon äh, beantwortet hatte auch. Ähm, dann habe ich hier noch gelesen, äh, für unser Gehirn macht es vom Erleben kaum einen Unterschied, ob es echt oder fiktiv ist. Das sind halt die Spiegelneuronen, die auf jeden Fall aktiviert werden, auch wenn wir ein fiktives Abenteuer erleben und insofern halt auch die gleichen Prozesse stattfinden, als wenn es ein tatsächliches erleben wäre. Und natürlich das steht jetzt hier gar nicht dabei, das Oxytocin, das Beziehungshormon, wird natürlich auch ausgeliefert äh, und insofern, das ist ja auch etwas, was auf jeden Fall dann ähm, Beziehungen auch nachhaltiger macht und verstärkt und lustig es passiert auch online. Ja. Insofern ist es das schön, dass unser Gehirn auch da Oxytocin produziert und uns damit halt den anderen eine Verbundenheit erstellen lässt. Habt ihr noch Fragen? Ansonsten, ihr Lieben. Ich sehe nämlich hier sonst, äh, leider kommt von dem LinkedIn hier ist in das Studio nicht mehr rein. Da ist die Konnektion total verloren. Ist jetzt auch das erste Mal. Ist immer haklich, überhaupt reinzukommen. Aber dass es jetzt zwischendrin dann abreißt, das hatte ich jetzt auch noch nicht. Und, hm. Und von der YouTuber kriege ich jetzt auch keine Fragen in dem Sinne. Irgendwie lauschen sie alle ganz gebannt und <lacht> möchten wahrscheinlich am liebsten direkt einen kleinen Charakterbogen ausfüllen und die Würfel knallen lassen. <lacht> Insofern, ähm, ja, ich habe natürlich auch gesagt, Mensch, können wir vielleicht, äh, ich mache einen Online-Spielerabend immer mal wieder und... Ähm, da hatten wir schon ein paar Mal überlegt, ob wir vielleicht auch einen Pen and Paper Abend machen, ähm, ist aber immer die Frage, weil wir das abends dann nach dem Arbeiten machen. Da gibt es dann schon noch mal die Frage, ob, wie lange man durchhält. <lacht> Und mhm. eine Person meinte, unter drei Stunden geht gar nichts. <lacht> Und ähm, insofern dachte ich mir, super, die haben es ja auch geschafft, für die Netzwerkbooster das Ganze in eine Stunde zu packen. Insofern würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn wir das schaffen, wenn euer Kalender sich wieder ein bisschen lüftet <lacht> und wir ja. September oder Oktober einen Online-Spielerabend machen können, vielleicht dann in anderthalb oder zwei Stunden, um halt dann tatsächlich auch ein bisschen einzutauchen. Also pass auf, äh, wenn wir da eine Veranstaltung zu veröffentlichen, ähm, das seht ihr immer bei uns auf dem REIERBOX EU-Kalendario, da sind die Online-Events angekündigt und wenn dann da online spielerabend steht und Pen and Paper, dann wird das sehr, sehr wahrscheinlich <lacht> Irmi und Jasmin mit drin sein. Ja, nee, genau das ähm, super gerne. Also, äh, wie gesagt, jetzt gerade ist ähm, na dadurch, dass wir auch beide ähm, Teilzeit arbeiten und ähm, äh, leider, leider einfach noch nicht den ganzen Tag Pen and Paper machen können. <lacht> <lacht> ähm, nee, an jetzt genau stehen einfach ein paar Events an und ähm, wir wollen uns dann natürlich auch die Zeit nehmen, das für euch ordentlich zu machen ähm, und jetzt nicht einfach sagen, ja, okay, dann, na, auch wenn es nur eine Stunde ist, ist ist ja Arbeit und das ist ja Arbeit, die, wir, ja. die wir super gerne machen. Auf jeden ähm, Fall. Und ähm, nee, deswegen mhm. jemand ein bisschen nach hinten verschieben und dann dafür ordentlich. <lacht> Genau, aber was wir nicht nach hinten verschieben müssen, ist ein Termin morgen. Was hast du denn da vor, oder was hast du mit Jasmin zusammen aufgenommen? Ja, ähm, genau, das war tatsächlich, Jasmin war in einem, äh, war, war, war Gast in einem Podcast, ähm, und zwar in dem Teamgeist-Podcast Reteam, von Reteam, Entschuldigung, also der Podcast heißt Teamgeist und ist von Reteam, und hat da nochmal für alle, die es noch mehr interessiert, äh, viel genauer über die die Team dynamiken in, in äh, Arbeitsteams, und Unternehmensteams und Fan Paper geredet und äh, wie sich das alles übertragen lässt und ist nochmal mehr eigentlich auf alles eingegangen und der kommt morgen raus, da ist genau von wo ist unten der Link, aber ansonsten findet ihr den auch easy, wenn ihr einfach Teamgeist-Podcast googelt, ähm, genau, das kommt morgen raus, dann könnt ihr auch von Jasmin noch ein bisschen was hören <lacht> und ähm, genau, ansonsten, ähm, wenn es irgendwelche Fragen gibt ähm, oder natürlich Interesse oder ähm, sonst irgendwas, wenn ihr gerne Pen and Paper spielt und einfach mit Leuten in Kontakt treten wollen, die auch gerne Pen and Paper spielen, dann ähm, genau, schreibt uns oder kontaktiert uns entweder auf äh, LinkedIn oder auf Instagram unter 124Hire, unter Uh, mein Profil, Irmi Scheffel und Jasmins Profil Jasmin Houston. Ähm, ja, schreibt uns eine Mail, addet uns auf LinkedIn oder auf Instagram oder wo auch sonst immer. Wir freuen uns echt über, über alles, ähm, über Interesse oder über Leute, die selber gerne spielen und ähm, einfach quatschen wollen. Wir reden unfassbar gerne über Pen and Paper, wie ihr vielleicht bekommen channel habt. Was ist da los? <lacht> genau. <lacht> ja, das fehlt doch noch in eurem Repertoire. Ein Twitch-Channel. Ein Twitch-Channel, ja. Zusammen vom Tisch. Gibt's Schauen. Tisch? <lacht> vielleicht hat das jemand schon mal gesehen. Also ich meine, auf Twitch gibt es ja die verrücktesten Sachen und vielleicht gibt es ja auch tatsächlich eine Runde, die spielt und man kann den allen zugucken. Das gibt's, da gibt äh, es unzählige. Das, das brauchen wir nicht mehr erfinden. Da gibt es ah, okay. be berühmte. Da gibt es also, <lacht> Kampagnen, die laufen jahrelang, vier Stunden lange Folgen und Leute können die alle auswendig mitsprechen. Also das, ähm, okay. Da, da gibt es genug. Ähm, nee, genau. Aber es ist natürlich auch eine super gute ähm, Möglichkeit, einfach mal ein bisschen ins, ins Pen and Paper reinzuschnuppern, ohne den kompletten Aufwand betreiben müssen von ich finde eine Wunde und ähm, äh, na, alles, was da dran hängt, ist einfach zu gucken. Ähm, bekannte Pen-and-Paper-Formate auf Deutsch, auf Englisch, gibt es alles in jeglichen Sprachen, auf Twitch, auf, als Podcast. Ähm, genau. Also. Es ist, ich äh, noch mal LinkedIn durch. Ich höre dir ja. auf jeden Fall zu. Sorry. <lacht> <lacht> es ist jetzt so nee, alles gut. Nee, nee, es ist ein, ein, ein weites Feld. Jeder findet was, was ihm gefällt. <lacht> Mensch, du kannst auch noch reimen hier. Das ist ja wunderbar. Freust <lacht> du dich denn darauf, dass du irgendwann das dann tatsächlich vielleicht auch äh, als Hauptberuf dann machst? Also, ja, es ist, man sagt aus. immer, man soll sein Hobby nicht zum Beruf machen. Ne? <lacht> ist, es ist ich, ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Auf der einen Seite, klar klar wäre das der Hammer. Auf der anderen Seite, vielleicht braucht man auch einen Ausgleich. Und ähm, ich, ich mag meinen jetzigen Job auch sehr, sehr gerne. Ähm, mhm. Deswegen ähm, würde ich da wirklich nur also mit, mit, mit zwei weinenden Augen, aber man <lacht> weiß es ja einfach nicht. Ne? Es ist... Ähm, mal schauen, mal schauen. Du, Wenn es sich ja auch so äh, ergibt, ist es ja auch wunderbar. Ne? Also wenn man halt wirklich beide Dinge leben kann. Und hier meint halt auch äh, die Katrin Fischer, es ist anstrengend, aber es macht Spaß. Ja. ja. Und ähm, das wissen wir ja auch, dass wir ganz anders Energie tanken bei auch anstrengenden Dingen, wenn sie uns halt einfach Spaß bringen. Ne? insofern. Ja. Nee, auf alle Fälle. Und es ist ja auch, also, na, auch, auch, auch Privat Pen and Paper ähm, ist, der, ist der Großteil meiner Freizeit. Aber das ist, ich mache es halt gerne. Was soll ich sagen? <lacht> ja, Mensch. Vielen, vielen Dank. Schade, es tut mir leid, dass es so ein bisschen technisch heute durch den Wind war, aber irgendwie war das wohl ähm, da hat muss. Jemand so sein. schlecht auf seine Technikprobe hm? gewürfelt. Das der, äh, <lacht> <lacht> genau, der war unsere Technikprobe so super, oder? <lacht> Na gut, aber so ist das Leben und ähm, ich finde, du hast das wunderbar gemacht. Äh, es war jetzt nicht so, dass ich das Gefühl hatte, ich hätte jetzt irgendwie eine Wissenslücke oder ich hätte etwas nicht von dir erfahren, was ich nur von der Jasmin hätte erfahren können. Nee. Aber liebe Jasmin, <lacht> lass es dir bitte wieder besser gehen. Ja. Und Insofern, äh, es ist halt ja. immer noch schöner, auch mit Zweien äh, im Chat dann zu sein. Und äh, vielleicht werden euch dann noch viel, viel mehr Fragen eingefallen oder die sind jetzt leider auf der LinkedIn-Schiene nicht äh, zu uns gekommen. Es tut mir leid. Ähm, aber das äh, könnt ihr euch ja dann immer noch im Nachhinein ähm, unter, unter dem Event dann kommentieren oder ihr könnt, wie die Irmin schon angeboten hat, auf jeden Fall auch 12 or higher kontaktieren oder auch. Sie direkt über LinkedIn kontaktieren. Die Links findet ihr alle auf der Eventseite und die wiederum findet ihr in der Beschreibung vom Event. <lacht> ähm, ja, Irmi, was würfeln wir? <lacht> würfeln wir 12 ja ja. Oder, oder höher? Vielen, ja <lacht> also vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich hatte sehr viel Spaß. Also ich zeig dir jetzt, was der Würfel gewürfelt hat. Also das passt oh dazu, dass die Technik so blöd war. <lacht> Das Wetter hier ist sonnig, aber die Technik, ist die hat gut, ja. Das steht dafür, dass es ein richtig schöner Event war und ich mich sehr gefreut habe, mit dir über das Thema Pen and Paper zu sprechen. Und ähm, was hatte ich jetzt hier? Ah ja, genau. Das hier steht dafür, hey, du wirst auf dieser Leiter einfach noch weiter nach oben steigen und wirst es vielleicht dann 75 Prozent machen und den anderen Job ah. ein bisschen weniger. Schauen wir mal. <lacht> Vielen, vielen Dank, dass du da warst, Irmi. Vielen Dank für die Einladung und deine Zeit. Und ähm, ja, ich hoffe, wir sehen uns, hören uns bald wieder, aller, aller spätestens zum einem Paper. Auf jeden Fall. Ja, und wenn euch das Spaß gemacht habt und ihr gesagt habt, Mensch, super, da möchte ich öfter mal dabei sein, dann schaut einfach bei uns auf der Seite und ähm, guckt, wann der nächste Event ist. Wir haben eine Bandbreite an Themen, aber sie haben meistens mit Solopreneuren zu tun, mit Coworking und mit neuen Formen des Arbeitens und manchmal auch mit der Kultur hier auf Mallorca. Ja, dann wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid und ja, bis zum nächsten Online-Salon. Macht's gut! Tschüss!